Ich gucke mit meiner Freundin, auch berufsmäßig für sie, ob interessemäßig auch für mich, äh, im Internet. Und dann sieht man die Athleten, die heutzutage allerdings etwas überzogen ist dieser Sport. Das muss ich sagen. Leider mit gewissen Medikamenten und so. Aber vor Jahren, die das doch meinen äh, in meiner Zeit war in einer Zeit von Steve Reeves den ich einer der schönsten Menschen der Welt be be betrachtet habe von Kopf bis Fuß ein Meter groß sehr sympathisch habe ich hab sehr kennengelernt sehr sympathisch und äh, sehr bescheiden also gar nichts ja nicht der der der, der in den Filmen die er gespielt hat wo man auch sieht, was das für eine fantastische Figur war. Also die Menschen, wenn man die wirklich kennengelernt hat, dann äh, kann man das schon bewundern. Auch wenn es einen selbst betroffen hat. Man darf ja über selbst nicht so reden, weil man dann direkt in eine, in eine, in eine Seite gezogen wird die dann negativ, also was ich mit meinem Sport erlebt habe, ist nicht, wenn ich jetzt mal die negative Seite betrachte, die doch sehr enttäuscht war, aber doch ein sehr schönes Leben habe ich gelebt.